Ja, hallo und einen schönen guten Tag. Auch heute haben wir wieder ein interessantes Musik-Macht-Mut-Gespräch in unserer Serie. Wir haben heute nämlich wieder einen ähm, Musiker bei uns im Gespräch, einen äh, interessanten Musiker, der sich äh, mit vielen äh, Themen beschäftigt, äh, der selbst äh, Gitarrist und Bassist ist, live zum Beispiel mit der Band Relax unterwegs ist. Wir haben nämlich hier den Stefan Kreisel. Servus Stefan. Hallo Tim, servus zusammen da draußen. Grüß euch. <lacht> der Stefan ähm, ist ja auch Singer-Songwriter unter anderem, äh, ist also jetzt auch äh, in der Zeit äh, der letzten Wochen auch viel zu Hause gewesen, hat sich einerseits mit dem Schreiben von Songs und so weiter beschäftigt und hat sich auch auf der anderen Seite äh, sehr in das Thema Motivation äh, und ähm, die Art und Weise, wie man sich momentan irgendwie durch diese komische Zeit so ein bisschen schlängeln kann, äh, reingedacht und äh, sich mit dem Thema auseinandergesetzt. Und darüber möchtest du heute auch eigentlich sehr gern sprechen. Wie ja. äh, bist du denn selbst durch diese verrückte Zeit gekommen? Was für eine Einstellung hast du da gehabt? Was hast du vielleicht an Einstellungen entwickelt? Wie ist das bei dir abgelaufen? Also ich muss sagen, ich bin von Haus aus sehr optimistisch gestrickt. Aber die Zeit war schon wirklich teilweise hart oder oder für viele hart. Für mich Gott sei Dank nicht so. Ich denke, dass ich mit einem ganz kleinen blauen Auge davongekommen bin, weil ich wirklich extrem danach gelebt habe, zum einen, dass man sich nicht unterkriegen lässt und zum anderen es Beste draus machen. Weil ich sage jetzt mal, oft jammert man ja vielleicht, dass man keine Zeit hat oder ich würde es ja gerne machen, wenn ich die Zeit hätte und ich habe ganz bewusst ähm, die Zeit genutzt zum, zum Üben, zum Lesen. Ich habe viele Biografien gelesen, unter anderem Eric Clapton, Ron Wood, zurzeit bin ich bei der Bill Wyman-Biografie. Ähm, in mehrere Räume und in mehrere Taschen waren irgendwelche Songfetzen oder Harmonienfetzen verteilt, die ich versucht habe, zum Ordnen, zum, zum Sammeln, Sammeln, vielleicht aus denen äh, Ideen einen neuen Song zu machen, weil die eine oder die Idee habe überdacht, hey, das passt ja ganz gut zusammen oder die Strophe passt ja voll zusammen geil zu dem Refrain und habe mir da wirklich nicht unterkriegen lassen. Es ist manchmal hart, es ist auch manchmal so dieses, wie bei so äh, Sportlerbüchern, dass man sagt, einfach mal anfangen oder wie nach dem Nike-Prinzip just do it. Es ist manchmal wirklich so, wenn es so ein bisschen, gerade wo dann das Wetter scheiße war und man flackt auf der Couch, so diesen ähnlich wie gesagt, wie beim Sport den Schweinehund überwinden, dass man dann sagt, ich gehe jetzt einfach in meinen Musikkeller, pack die Gitarre, fang einfach mal an. Ich hocke mir mit einem Bladelpapier, äh, Papier, aber ist das Bladl, <lacht> oder äh, mit dem Laptop einfach hin und und fang an. Und dann habe ich auch gemerkt, dass man relativ schnell ganz begeistert ganz viel erreichen kann, wenn man einfach anfängt und sich dann nicht unterkriegen lässt. Ja. Genau, das, das ist es eigentlich immer. Immer dieser berühmte innere Schweinehund. Hast du da dann genau. bestimmte Techniken gehabt, wie du dich dann motiviert hast? Oder war das tatsächlich einfach so, den berühmten Allerwertesten einfach hochkriegen und einfach ins kalte Wasser? Das, das glaube ich ist 50 Prozent. Einfach anfangen aufstehen und machen. Und dann halt, ich denke, die, die innere Einstellung ist schon ganz wichtig, dass man sagt, okay, hey, es ist jetzt so, man kann es nicht ändern, ich habe jetzt keinen Bock drauf oder mir ist Zeit, Zeit zu schade, dass ich mich über Sachen aufreg wo ich jetzt nicht ändern kann. Oder ich muss sagen, wenn man in der Situation ist, wo man wo man gesund ist oder gesunde Kinder hat oder einfach das Schöne sieht. Und ich habe mir sogar wie mein Opa gefreut, wo dann im Garten die <lacht> Sträucher angefangen haben zum, zum Blühen oder haben über die frische Luft gefreut. Ich habe da wirklich versucht, gut, ich muss zugeben, ich bin so gestrickt, aber ich habe es dann viel bewusster auch wahrgenommen, dass man es Schönes sieht, dass man sich über gesunde Kinder freut, über eine intakte Beziehung, über eine schöne Gitarre, die man, die man hat, über eine Idee, über, über eine schöne Platte, die man mal aufregt. Auch wirklich die Zeit, dass man mhm. das aktiv mit einem, mit einem ganz bewussten Blickwinkel aussieht. Oder das ist ja auch, äh, wenn man übt, man soll ja bewusst üben, man soll ja. Langsam üben. Man soll sich ja Zeit nehmen für das Ganze oder mal das Handy ausschalten. Und die Zeit haben wir jetzt gehabt und ich habe es halt so genutzt. Also, wie gesagt, ich habe mir da 0,0 unterkriegen lassen. Ja, so besteht in allem Schlechten auch immer irgendwas Gutes. Man muss es halt Absolut. dann nur auch sehen. Ja, genau. Ähm, generell bist du ja, du schnappst ja oft die Gitarre, du bist äh, sozusagen semiprofessionell oder professionell ja. mit der Musik unterwegs, wie hat denn das dann bei dir mit der Musik eigentlich angefangen? Also ich bin Bauer 71 und es war tatsächlich ganz klassisch Anfang der 80er, ZDF fitparade NDW, <lacht> Karamels und Flips mit dem Bademantel, also wirklich wie so ich, Generation Golf. Das Buch Generation Golf beschreibt das Thema ganz gut und so hat es tatsächlich bei mir angefangen. Also ich habe dann so die ersten Bands entdeckt, und da auch Rolex komischerweise, wo ich mir gedacht habe, Mundart und E-Gitarre, Spider Murphy Gang, Roll und Bayerisch, das ist ja genau mein Ding. Ähm, dass ich das jetzt natürlich auch in einem gewissen Stil machen und erleben darf, motiviert mich auch. Also, ist auch wahrscheinlich ein Grund dieser positiven, relaxten Lebenseinstellung. Und genau, und dann ist halt losgegangen, so, der Song gefällt mir, die Nena gefällt mir, der rote Minirock gefällt mir. Äh, angefangen Platten zu sammeln. Ähm, mein Taufparty, der Günther, liebe Grüße auf dem Weg, der hat mir dann so abseits von der Musikschulen Bruder Jakob Harmonie einmal einen Jack Berry riff zeigt Und dann ist halt eins zum anderen gekommen. Und inzwischen schön, ja. sammle ich Platten. <lacht> wie man sieht, ja. Immer wieder schön, ja. sowas, äh, sowas zu sehen. Ähm, du hast jetzt eben von deiner Vergangenheit gesprochen, ein Kind der 80er. Klassisch, wie man es kennt. Ähm, was für Pläne und Ideen hast du so für die Zukunft? Also auf alle Fälle steht an, 40 Jahre Relax. Das ist 81 losgegangen. Mit Radio Herren und Weile die mag. Wir haben nächstes Jahr unser 40-jähriges Bühnenjubiläum. So viel ich weiß, ist äh, ein Konzert mit Münchner Freiheit, schon fix. Und ähm, dann natürlich so viel Songs, Produktionen, hoffentlich auch bald wieder Live-Auftritte. Ich mache halt zum Beispiel ähm, ein Irish Folk-Projekt, bin ich mit dabei, ein Classic Rock-Projekt bin ich mit dabei, Austropop bin ich mit dabei, dass man da endlich auch wieder auf die Bühne gehen dürfen. Oh ja, das, äh, das bleibt uns allen sehr zu hoffen und das ist das, was man an allen Ecken und Enden merkt und spürt, das ist ganz klar. Jeder, ja. jeder will wieder, jeder muss auch irgendwie, wenn er davon abhängig ist, damit Geld zu verdienen und äh, mit der gebotenen Umsicht und Vorsicht klappt das ja hoffentlich jetzt sukzessive immer mehr. In der Zwischenzeit, wenn, wenn du nicht draußen bist, dann bist du äh, ja auch im Studio. In welchem Studio nimmst du denn auf? Also am allerliebsten beim Peter Perun im Studio 1. Liebe Grüße, Pete. Das ist mein Bro, mein bester Freund. Und das ist halt auch so was, auch was Wichtiges. Freundschaft, Kontakte, pflegen, mal Zeit nehmen, telefonieren. Und ich muss sagen, wir machen es halt tatsächlich so ein bisschen nebenbei. Es ist so aufgeteilt, dass ich mit irgendwelchen Songideen ums Eck komme und der Pete dann als Studio-Freak und Besitzer das umsetzt, was ich so im Kopf habe und mir dann mhm. versuchen, Demos zu produzieren und Songs zu produzieren oder fertig zu machen. Und das auch telefonisch, gut seit ein paar Tagen treffen uns ja wieder, ist das auch für mich Freundschaft oder so, so Seelenverwandte zu haben oder Bandmitglieder oder jetzt das Gespräch mit dir oder ich hoffe, ich kann den ein oder anderen, der jetzt zuschaut, auch so was mitgeben oder dass man äh, Kontakt austauscht, ich finde, das sind so die eigentlich ganz einfache Sachen, Freundschaft, Vitamine, das Beste draus machen, nicht jammern, es ja. ist wirklich ganz so einfach sein. Es ist... Ich, es kommt auf die Ausgangsbasis drauf an, da gebe ich zu und, und wenn man sagen wir wirklich mit Krankheit oder finanzielle Sorgen, wie viele meiner Freunde und Kollegen jetzt betroffen sind, man kann schon sagen, du rätst die leicht, das gebe ich zu, also mir ist alles bewusst, dass meine Ausgangsbasis vielleicht etwas leichter ist. Ja, nur ah. auf der anderen Seite ist vielleicht auch gerade dann Freundschaft auch umso wichtiger, dass man Absolut. auch einfach, vielleicht einfach mal zuhört. Ja. Absolut. Also, ich bin gern bereit, mit, mit jemandem mal zum, zum Schreiben oder zum Telefonieren oder zusammen einen Song zum Schreiben, sich auszutauschen. Also, Freundschaft, Kontakte ist ein ganz wichtiges Thema. Und gerade in der jetzigen Zeit. Also, ja, wenn Richtung man wirklich Richtung. dann nochmal, ich weiß ja nicht, was kommt. ist hat ja keiner Glaskugel, keiner weiß, wie der Schmarrn weitergeht. Aber vielleicht, ich hoffe nicht. Aber wenn wir mal wieder Zeit zum Telefonieren haben, dann gehen ja. <lacht> wir gerne mal quatschen. Und da kommt das, was oder da bekommt das, was vielleicht früher irgendwie so ein bisschen so abgetan wurde, aber wirklich halt solche die Kleinigkeiten, ja, so zusammenhalten und so kriegt wieder einen anderen Stellenwert. Von dem her äh, finde ich ist es auch ein gutes Schlusswort. Äh, halt zusammen und dann machen wir das Beste draus nach wie vor und äh, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Und äh, dir wünsche ich gute Gesundheit. Ähm, dass du dann deine zukünftigen Projekte auch schön realisieren kannst und äh, dass alles im positivsten Sinne weitergeht. Danke Lustig dir. Musik macht gut. Musik ist ein Doktor und ich wünsche dir, Tim, und auch alle anderen viel Gesundheit. Alles Gute. Das kriegen wir hin. schaffen schon. Alles Gute. Danke, was du Danke. Ciao.